was geht ab? Willkommen zu Turo 4. Ich habe kurz vergessen, was wir spielen. Willkommen mit Drunken <lacht> Alex. Na, das bin nicht der Drunken ship ja, ich bin. wir joinen auf den Server. Ah! Ja, passt. Ich bin in der Nether. Stimmt. Oh. Steve, wie vielleicht es dem Server? Oh, boah. Nein, nicht der Jan Wils, Das wollte man nicht. Oh, ich mir war jemand. Ich brauche nur noch 34 drei Squards, und ich würde das Holz nicht verbrauchen. Okay, ich hab echt keine Nieder weg. Da bauen wir's auf. aber nicht mit Holz. Wie dann? Was Scheiße, ich? bin mich schon wieder, ich weiß jetzt gerade nicht, wer betrunken ist, ich oder du. Okay. nein, ich bin hier nicht da. <lacht> nein! Wenn mich wer anfindet, Steve, Meine dann dran. weiß ich nicht, wo du bist. Hm, öh. Ich tu mal. Oh, da geht's sogar weiter. Interessant. Schauen wir mal hin. Oh, Baby. Ich hab schon gedacht, ich blicke ja 14 Minuten haben wir noch. Ist es nicht schön? Hm. Mega toll. Steve, soll ich zu dir gehen schon mal, oder? Ich habe ein Problem. Bei mir, wo ich jetzt war, war einer. Das heißt, kann ich nicht erwarten mehr? Ja? Hoff's hoffe, wir sind irgendwo noch welche so, ist die mit fest und groß oder? Geht so zwischen Was? Okay. Was? Ich hab grad ein anderes Problem Der im Chat <lacht> Ich glaub ich werde auch noch gesauft, Alter Ne Ah, da fand ich jetzt eine Nüchtern zu schüchtern Oh fuck! Das ist immer gern. Mikael Ich hab ein Problem, Alter. Was denn ja, hier? Ich finde kein cool Ding mehr an Quartz. Qu Quartz? So, ich irgendwie so eine Intuition, dass der gleich 400 Meter in die Lade pumpt. Ich hab so eine Induktion, dass ich keine Dings mehr finde. Ich kann ja nicht erwarten. Kann passieren. Muss aber nicht passieren. Äh. Naja, stimmt mal, ohne uh. Bam! Ich verbrauch gerade mein letztes Holz für irgendwas. Auf jeden Fall nicht für das, was ich eigentlich vorgehabt habe. Steve kann ja Schwert mit Sharp 1 und Knockback weghauen. Schon, oder? Oder? Wie mm. Ja, brauch ich ja nicht, oder? Oder kann ich das noch besser machen? Alex, bist du am Spawn? Nein, nicht ganz. Das ist nicht ganz. Mm. Nein, ich hab nichts zum Weghauen. Lauf mal, lauf mal zum Spawn, netter, bitte. Wieso? Weil ich da jetzt auch hinkomme. Okay. bin dort. Tag, Alex. Nein, mach's nicht. Aber Steve, ich fühl's viel Quarz, gerade. Ich komme erst später. Du Alex. kannst. Ja, ich bin bei minus 150 und minus, 100 und minus 70. Minus, also... minus 170 komme ich nicht hin. Keine Ahnung, wo du bist. Ich bin am Spawn. Ich hoffe nur, dass hier niemand rumrennt. Ich habe ein Problem. Ich weiß, dass die zum Spawn kommen. 0-0. Ja, hm. Ja, dann ist das schon mal die richtige Richtung, weil ich gerade hingehe. Hoffe ich halt. Ich hab 11 kann... Level. By the way. Jetzt finde ich das ganze Quarz, wenn ihr zu dir müsstet, Alter. Ist auch eine netter Festung, oder was? Selbst für jemand? Ja. Soll ich Quarz mitnehmen oder zu dir rennen? Ja, es wäre schön, wenn du kommen würdest. Ich bräuchte einen Zaubertisch. Ja, okay. Das halt alles du einstecken. Ja, jetzt finde ich das ganze Quarz. Ich stirb Ich bin jetzt schon bei minus 100 und 0. Wird. Ja, ja. Da haben wir uns hm, bergauf gefasst. die sinnlose Folge. Hä? Irgendwo, ihr müsstet den Spawn schon sehen, Steve. Ich bin da oben irgendwo. Wo oben? Ich sehe den Spawn. Wo bist du? Steve? Ja. Wo bist du? Auch beim Spawn. Das glaube ich nicht. Ach, ich sehe den Spawn. Der ist unter mir. Ich bin in der Nähe, ganz in der ja, Nähe. Digi, dich könnte man easy klatschen. Behindert ihr? Jupp. Was brauchst du, Steve? Saubertisch. Und Öf nee, Öfen, ne, Öfen habe ich. Öfen können ihr auch sein, du. Hast du Kohle dabei? Ja. Klatsch mal rein. Muss ja. mal, muss mal, muss mal Food, Food machen. Food machen. Was ist denn damit, Alter? Ihr kennen doch einen Ofen einbauen, als du willst. Steve, soll eine, so eine Bögen ja, craften? Wir sind aber auch hier mittendrin, musst du aufpassen, ne? Ja. Warte mal, ich hab hast du mir. Ah du hast mir Bücher gegeben. Ich guck mal, ob ich da drauf kriege. Hast du Lapis dabei? Ja. Du guckst mal nicht, dass jemand gönnt. Gömmt. Werfe, du mich auch. Was? Du hast noch geschwommen. Wer ist da? Keine Ahnung. Den Namen würde ich mich auch erschließen. Projekt. Oh. Ich brauche einen äh, Bogen. ich auch. mach mir gerade einen. Guckst aber schon rum, ob wer, wer kommt, oder? Manke mal. Ja auch alles. Aber nicht jemand. Du hast, den mal, den du hast mein Holz eingesammelt. Verarscht. Alex. Ja, da. <lacht> Nimm's nicht. Ah! So viel Shit. Ja, ja wo ist der das? Der? das Holz? Da ist das Holz. Ja, jetzt lasst mir den Cheat dann gell? Ja, immer. Immer. Hatte für das Schanzte ganz essen. Ähm. Um. Wenn da jetzt nicht Bauer aufgekommt, okay, passt gut. Bauch Brot! Ja. Bei Brotbücher. Ich finde. Äh, schmeiß ich den weg? Ich Brot. So viel. Vier ja, Level würde ich nicht hergeben. Alter, Was machst du mit dem ganzen Sachen? So oh, kacke. Kommst du mal mit? Wow. Da Der schießt auf ich uns. Danke. Ist da ist es. Wo ist jetzt das scheiß Hühnchen? Hühnchen? Das wird hallo, Hühnchen. Lass mal, lass mal hier weg. Ich brauche nicht da. Ich brauche jetzt Level. Okay, dann brauche ich alles weg, Alter. Ja. Oh, hallo, Helmut, Alter. Ah. Und wir zum Spawnen? Jetzt nimmt dein scheiß Tisch. <lacht> wow. Meine Equip ist voll. Ich aber ein kleines Problem gut, du also... mit mir, da ist er voll. Nein, ich brauch die Öf. Ja, dann komm. Yo. Das gibst du nee, nicht. Sack, Alter. Kack den. <lacht> wir laufen <lacht> in die Richtung, wo ich hergekommen bin. Aber was brauchst du? Ja, Level. Ich weiß, wo ziemlich viel ist. Ich auch, hier oben. Okay, passt. Aber das, das Gast kennt dann voll verraten, kommt's mir gerade. <lacht> Alex, erstmal gemütlich mit Voll-Damage. Ja. Hey, warum bin ich ja eigentlich dir noch gerannt, wenn ich weiß, was so viel war? Ja, dass wir nicht wieder getrennt rumrennen, was hältst du davon? Ja, okay. Da ist ein Workbench, ich bleibe mal kurz da, weil ich mach mich am Boden. Das ist Gast. Noch immer. Hörst hey, du jetzt wieder die Minecraft-Sounds eigentlich? Ja, ja. Gut. What am I doing here? Ich noch 6 Minuten. Darf bei mir? Ja, gell. Ja. Da ist auch eine Festung, da war ich noch nicht drinne, glaube ich. Nett? Hm -mm. Vielleicht hat wer was übersehen, aber glaube ich fast nicht. Kannst ja mal reingucken, wenn du Lust hast. Ja, wir würden eigentlich noch einen Wohn kurz craften. Holz habe ich nur noch 6, okay. Sind noch ein paar Stiggis. Er ja, ist uns kein DDR-Werke die geben. Ist gut. Bot, Power 1. Power 1, er gibt Power 2. Sehr schön. Auf jeden Fall das Buch. Buch, Buch, Buch. Was? Sharp, Alter, krieg immer nur Sharp. Warte mal kurz. Äh. Jan Wils wurde von Donda. Jan ist in 3 Minuten vorbei, okay, verstehe ich nicht ganz. Jan, ist der jetzt tot oder nicht? Ich hab keine Ahnung, Hast du ein Dings dabei, Ach, ich weiß was, ich baue ich vorne einfach, Die Load wurde von Donda getötet. Oh, das ist ich wieder anderes. Über ein Bauer 3-Bong, Steve. Werf mal kurz das Gold raus hier. Sharp Sch 1 und Knockback hau jetzt weg, das Schwertel. Ja, ich muss mir jetzt mal einen, äh, crafting Table craften. Okay. Knockback. Na, no, ich krieg nur Scheiße. hast du eigentlich noch? Ich 1 Buch noch. Was? über Sharp 1 Buch, Steve. Was auch immer. Jetzt, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. <lacht> ich mache dann Bogen, wenn du willst. Ich habe einen Bogen. Brauchst so du lang. Hä? Brauchst so du lang beim Craften? Power ja. 1. Bitte komm Bot. Ja. Steve, ihr Brotbuch und macht das, wenn's. ich bin Fullbrot, bist du das? Ja, hi. Steve, ihr bin Fullbrot 2, was soll ich mit dem Brotbuch machen? Nee, ja, dann kann ich mit Brot 2 Helm machen. Ja, okay, da. Brauchst du Sharp 1 Buch, ja? Nein. Ja, dann geh ich jetzt noch Level Farmen, Steve. Yep. Okay? Ja. Yep. Brauchst du sonst noch was von mir? Nein. Hey, die Festung ist schon gelootet. Ach am Arsch. Ja. <lacht> was denn? Schon. Wie viel Holz habe ich denn noch? Sonst kann ich dir was geben, ich 10 noch. Ne, reicht noch für den Power 3 Bogen. Da sind ein Ding. Geil. Noch zwei Levels, Steve. dann? Jetzt habe ich 3. Was ist dann? Was soll denn sein? Weiß ich nicht, jetzt habe ich einen Crafting Table wieder stehen gelassen. Hast du noch einen dabei? Ja. Warst Was ist denn da? da? Wo bist du eigentlich? Ich bin unter dir, glaube ich. Oh, Stell mal auf, bitte. Danke. Kannst du da mitnehmen, wenn du willst? Aber ich hab halt keinen mehr. Das schon. Oh, da vorne sind Dings. Eine. Ja, du weißt, was ich meine. Gast. Alter. Hallo. Hey, kennen wir ja, schon was brauchen? Ich denke, hier ist schon. Alter. Ich werde beschossen. Hm. Ich habe gedacht, die sind schon, ist schon gut. Alter, ich habe kein Lauf mehr, Alex. Ja, ich gebe dir die Hälfte. Da da. Genau auf dem Tisch drauf. Wir haben noch. 2 Minuten, willst du einen Zauber-Liefen oder ist es wurscht? Gut. Es sind zwei Tante-Gänze da dann da runter in die Burg gehen, weil das sieht mir so ein bisschen ungelutet aus Okay, dann komme ich da mal hin, weil ich finde da gerade eh nichts Ich habe so viel Fleisch, brauchst du was? Nicht Den Arm will ich mitnehmen? Oh, ja, bitte <lacht> <Nein>, da <lacht> Taugt man mal wieder Da wäre es das was wir am wenigsten haben könnten? Hier könnte? bin ich Hier ja, Komm mit. Brauchst du einen Amboss? Nein, dass du wieder beides habt Ja Zwei andere, geh die andere Was ist für einen Amboss hin? Da war der Da ist ein Dings. Ding Zu den, Zu den hin machen? Ja ja Wo ist der? Ah der gibt wieder Effekt Hast du hast dich hinten lassen? Na, ich hab mich nicht gemacht. Ich hab, einen, ich hab einen Kopf gekriegt. Wow. Aber wir dürfen fix den Boss spawnen. Steht ja. fix. baue mich jetzt hier mal rüber? Ich habe nichts zum rüberbauen. Außer Kies. Ich war nur 43 Blöcke. Gar keine Blöcke. Du findest, das schaut unglutet aus? Ich weiß ja nicht. Ja, hier war schon jemand. Ach, ist doch kacke. Alex, du hast das ganze Essen vorhin eingesammelt, ne? Ja, ich weiß. Wusstest du was? Ja, ich habe gar nichts. Da kriegst du mal das. Ich hab 28, 28. jetzt noch. Ja moin. Was mache ich mit dem scheiß Nether-School? Ich bau den daher, okay? Keine Ahnung was wir jetzt hier machen sollen noch. Hier war ich glaube ich vorhin. Ja hier war ich. Du ist die Lohe, war... oder? Ja, keine Ahnung warum die hier spawnen. Ich muss hier irgendwo noch ein Spawner sein. Warte mal, ich baue hier mal ein Loch rein, nicht runterfallen. Ich baue bergauf. Das ist nichts mehr. Ja, da oben war ich ja auch schon. Okay. Echt? Mhm. Da ist eigentlich mir in der Nähe nicht erwartet. Weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> <lacht> Mal schauen, ob da drin. 5 Sekunden, Steve. Ich brenne? Jo. Gut, Leute, das war's mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und tschüss. Servus.